Wir testen also heute den brandneuen Puma Future für unter anderem Luis Suarez, Marco Reus oder auch Neymar Junior. Der neue Future 1.2, was sich am Schuh verändert hat und wie er allgemein performt, das gibt es jetzt im Video. Was gleich geblieben ist, ist die Idee bzw. auch das Motto des Puma Future Set und damit auch direkt mal für welchen Spielertyp dieser Fußballschuh eigentlich geeignet ist. Denn laut Puma ist der Future Set perfekt für schnelle, agile und kreative Spieler, sprich genau solche Spieler wie Neymar. Denn dieser Fußballschuh soll nach den genauen Vorstellungen von Neymar entwickelt worden sein, sprich für alle, die ihr Spiel vorrangig durch schnelle Richtungswechsel und trickreiche Spielzüge definieren. Auch wenn wir uns die Produktfeatures des Puma Future Set 1.2 mal genauer anschauen, fallen auf jeden Fall einige Gemeinsamkeiten zum Set 1.1 auf. Natürlich weiterhin am Fußballschuh vorhanden ist das Fusion Fit Plus. Das ist dieses Kompressionsband am Mittelfuß. Definitiv das Alleinstellungsmerkmal dieses Fußballschuhs soll helfen, einfach nochmal agiler und besser Richtungswechsel zu unterstützen. Gleichzeitig auch sehr elastisch für die Passform. Auch die Sohle. Sieht sehr ähnlich bzw. ganz genau aus wie beim Vorgängermodell. Wir haben hier die asymmetrische Sohle mit dem Dynamic Motion System, einfach nochmal um dieses Fusion Fit Plus generell zu unterstützen, um dieses Feature besser zu tragen zu bekommen, denn auch die Sohle steht dafür, schnelle Richtungswechsel optimal umzusetzen. Und auch die e und die Pro Socke genau hier oben am Fußballschuh ist identisch. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist: Warum eine Namensänderung, wenn wir bisher keine optischen bzw. performance-technischen Veränderungen mhm. feststellen konnten? Ganz einfach, der Unterschied liegt hier im Vorderfuß. Wir kommen nämlich jetzt auf das Crip Control Pro zu sprechen. Zum Vergleich, ich lege hier mal den Puma Future Set 1.1 daneben und es fällt auf, dass die Crip-Struktur sich im Vorderfuß verändert hat. Das Ganze ist jetzt ein bisschen. Ja, umstrukturiert kann man ganz gut sagen, wir haben keine klaren Linien mehr, sondern eher so ein bisschen Verkantungen, um einfach nochmal den besseren Grip zu gewährleisten, um einfach bei der Ballannahme optimale Unterstützung zu erfahren. Ob das Ganze jetzt wirklich die Namensänderung gerechtfertigt, um zu zeigen, okay, wir haben hier einen neuen Fußballschuh, lasse ich mal dahingestellt. Eure Meinung gerne dazu mal in den Kommentaren da lassen. Still can't bring me down Das soll es auch schon wieder zum Puma Future Set 1.2 gewesen sein. Ich hoffe natürlich, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben und lasst euer Feedback zum Schuh gerne in den Kommentaren da. Falls ihr euch den neuen Puma Future zulegen wollt, wisst ihr natürlich wie immer, den Link zum Sport 2000 Online Shop ist unten verlinkt. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Das Ganze ist kostenlos und so unterstützt unsere Arbeit enorm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein und